Bridge. und äh, werde auf dem Bierhof Haupt mal vorbeischauen. Ich habe mich eingeladen, einfach mal dort äh, vorbeizuschauen und äh, für euch ein kleines Video zu drehen. Seid gespannt und ich freue mich, wenn ihr hier dabei seid. Also, lass uns mal schauen gehen. Na, Super, <lacht> Grüß dich. Grüß dich. Mhm. Ja, hallo, ich bin Johann Haupt. Ich bin Biobauer. Wir haben unseren Betrieb in Bobritsch. Wir züchten Galloway-Rinder und das schon äh, relativ lange, seit 30 Jahren. Ja, äh, zum Galloway-Fleisch. Das Galloway-Fleisch ist sehr schmackhaft, auch äh, durch die ganzjährige Weidehaltung und die grasbasierte Ernährung, reich an Omega-3-Fettsäuren, auch an Mineralien, also äh, ein gesundes Fleisch, ein langsam gewachsenes Fleisch, also wir machen keine Intensivmast, sondern unsere Tiere werden nur von dem gefüttert, was auf dem Grünland wächst oder an äh, Kleegras, was vom Acker kommt und damit äh, hat man auch ein ganz, ganz äh, schmackhaftes Fleisch, was sich da gibt. Die Galloways, also in dem Fall die belted Galloways mit dem weißen Bauchstreifen, erkennt man von Weiden im Bobritztal, stammen ursprünglich aus Schottland. Wir züchten die seit Anfang der 90er Jahre, also es sind jetzt 30 Jahre. Galloways im Bobritztal sind eine sehr genügsame Rinderrasse, werden auf unseren Weiden hier gehalten und äh, ja, es profitiert die ganze Landschaft von dieser Rinderhaltung. Also wir haben ganz viele Insekten, auch äh, zum Teil seltene Vögel, die bei uns im Betrieb brüten. Und die Galloways werden ganzjährig im Freiland gehalten. Ja, Bated Galloways äh, gibt es nicht so häufig, aber es gibt einige Züchter in Deutschland die diese Rasse züchten. Und wir haben uns eben auch darauf spezialisiert. Ja, und das Bobritscher Belted Bio-Beef gibt es auch bei uns im Hofladen. Äh, die Rinder haben ein sehr schmackhaftes Fleisch, äh, relativ mager, auch durch die Weidehaltung. Und äh, ja, ist äh, ein Geschmackserlebnis, die Kunden kommen gern und ja, wir freuen uns auch auf ihren Besuch. Ja, unser Biohof hat äh, 260 Rinder, davon 90 Mutterkühe, der Rest ist dann die Nachzucht. Wir haben sozusagen äh, auch ähm, einige Generationen an Nachzucht, die dann äh, äh, gehalten werden und für die eigene Vermarktung dienen. Es wird Zuchtvieh verkauft und eben äh, Schlachttiere für einen eigenen Hofladen äh, gehalten. Ja, ähm, wir bewirtschaften 176 Hektar, davon äh, ein Großteil Grünland hier in der, im Bobritschtal und ähm, die Landschaft, wer mal mit offenen Augen durch die Landschaft fährt, sieht das auch. Wir haben die auch relativ nachhaltig gestaltet, wir haben Hecken angelegt, wir äh, legen zurzeit Feuchtbiotope, Teiche an, also wir machen auch ganz viel für die Natur. Äh, soll alles auch im Einklang sein, die Kühe sind da ein ganz wichtiger Punkt für Artenvielfalt, äh, legen wir ganz besonders viel Wert drauf, dass wir dort auch ähm, mit der Natur und äh, ja mit der Schöpfung da im Einklang bleiben. Beide Tierhaltung ist ein ganz entscheidender Punkt, der gerade für die Artenvielfalt enorm wichtig ist. Also es ist so, dass äh, gerade aus den Kuhfladen von einer Kuh innerhalb eines Jahres durchaus bis zu 300 Kilogramm Insektenbiomasse sich äh, bilden können. Und da haben viele Vögel äh, Nahrung. Und das ist eben auch das, äh, wenn wir bemängeln, ja es gibt wenig äh, Vögel, wenig Insekten, das hängt alles äh, überwiegend auch mit der Tierhaltung zusammen. Wir haben bei uns im Hof über 40 Schwalbennester und äh, ist ein äh, eindeutiges Zeichen, dass genügend Nahrung da ist und das äh, will ich jetzt mal demonstrieren und zeigen äh, an so einem Kuhfladen. wenn man hier mal nah rangeht. Man sieht hier einige äh, fliegende Käfer, die hier rauskrabbeln und diese Löcher und jetzt machen wir das mal auf. Ähm, und jetzt sehen wir hier die, die, die Käferkrabbeln und vielleicht mal einen Kuhfladen, der schon einen Tag liegt. Da haben wir das auch. Da ja, sind ja schon hier die Käfer drin und die Fliegenmaden. Und wir haben über äh, oder bis zu 100 Arten bei uns in Deutschland, die an diesen Kuhfladen gebunden sind und davon leben. Und, äh, ja, und wenn eben keine Kuh mehr ihren Kuhfladen draußen auf die Weide setzt, dann äh, fehlt auch ganz vielen Tieren Nahrung. Und das hängt eben alles zusammen. Ja? Man kann das immer nicht nur als eine Sache betrachten, oder man muss das ganzheitlich betrachten, na, äh, die Kuh ist wichtig, dass das Grünland erhalten bleibt, dass die Insekten leben und dass dann die Vögel was davon haben. Ja, und das äh, ist eine ganz wichtige Sache, die wir hier machen, äh, in, mit dem ökologischen Landbau und mit dieser ganzjährigen Weidehaltung. Äh, das merkt man über die Jahre. Also wir haben enorm viele äh, Feldvögel, äh, wir haben auch teilweise äh, hier seltene Arten wie das Braunkirchen, der äh, äh, Raubwürger kommt hier vor und äh, auch andere Arten, Goldammer und so weiter, also die jetzt in so eine reichhaltige Landschaft auch gehören und ganz viele Schwalben, die sozusagen auch mit der Weidetier und hier Tierhaltung am Hof eben zusammenhängen. Auch Schleiereulen sind da und äh, Turmfeige und so und alles. Also äh, hier kann jeder Leben oder jedes Tier hat auch Nahrung und das liegt vor allen Dingen an dieser Rinderhaltung. Ja, das muss man auch sagen und wer jetzt hier bei uns Fleisch kauft, der hat, kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass er wirklich was auch für den Naturschutz, Umweltschutz tut und für die Erhaltung der Biodiversität bei uns in Deutschland. Ja, wir sind jetzt hier in einer unserer artenreichen Wiesen, eine Wiese, setzt sich immer zusammen aus Gräsern, äh, Kräutern und äh, den ganzen Schmetterlingsblütlern. Und äh, wir sehen jetzt hier ganz viel Buntes. Ja, wir sehen äh, den Wiesenrotklee. Wir haben Schafgarbe und äh, wir haben die Wiesenmargarite. Die äh, ist jetzt schon wieder am Ablühen. Wir haben Johanneskraut. Ja, wir sind jetzt um den Johannistag ringsherum. Deswegen hat die Pflanze ihren Namen. Und äh, das Johanniskraut. Und wir haben Nelken. Also hier, das ist die, äh, die Heidenelke, die hier blüht. Und äh, ja, die Pflanzen brauchen auf jeden Fall auch dann diesen späten Schnitttermin. Also wir mähen jetzt unsere Wiesen auch äh, möglichst nicht so zeitig, damit diese ganzen Arten überhaupt äh, die Möglichkeit haben zum Aussamen. Ja, so, eine, so eine Heidenelke, die ist halt noch nie fertig. Die kann ihre Samen noch nicht bilden. Die Margarite, die wäre schon, äh, wär schon teilweise fertig. Die könnt, da könnte man Heu machen. Aber man muss halt auch sehen, wenn man Artenreichtum haben will und nicht nur die 0815 Arten und viele Gräser, dann muss man auch mal was blühen lassen. Und, äh, ja, und wichtig ist auch mal die Rinder drauf äh, treiben. Ja, dass die, die füttern auch dann äh, den Artenreichtum, weil die ver, verbreiten diese ganzen Samen. Das sind ganz viele Samen, die bleiben am Fell hängen von den Rindern und die, die verbreiten das dann. Und so ist es ja auch früher gekommen, dass viele Arten sich verbreitet haben. Na, die sind eben nicht so mobil wie, wie der Löwenzahn, der mit dem Wind dann fliegt, oder hier die, äh, das Ferkelkraut, ja, das fliegt mit dem Wind, die Samen, aber das können eben manche Pflanzen nicht und dafür sind die auf Tiere angewiesen, die die eben äh, woanders hinbringen. Ja, das sind unsere Gänse, wir haben äh, über 100 Stück, äh, Großteil davon, die äh, kommt zu Weihnachten dran, das sind die Weihnachtsgänse ähm, für, unsere, für unseren Hofladen. Und wir haben aber auch noch Zuchtgänse, also wir machen Zucht mit deutscher Legegans, die ist äh, übrigens vom Aussterben bedroht. Das ist eine seltene Haustierrasse, die erhalten wir noch. Und dann haben wir die Steinbacher Kampfgänse, diese Grauen, äh, die ziehen auch die Jungen äh, sehr gut groß und das ist so auch unser ansinn dass man wirklich die Tiere großzieht äh, zusammen, also mit den Elterntieren zu, äh, gemeinsam und nicht dann einfach bloß die Gänse zukaufen und dann Weihnachten schlachten, sondern wir haben das ganze Jahr Arbeit. Es hat seinen Nachteil, aber es hat eben auch seinen Vorteil, dass man seine eigene Genetik erhält und die Tiere die Rasse auch erhält. Das ist was ganz Wichtiges äh, für ja, für auch die Artenvielfalt in der, äh, in der Landwirtschaft. <lacht>